Die BVG-Reform darf nicht weiter verzögert werden. Der ASIP ist nach wie vor überzeugt. Bezüglich Kompensation der Übergangsgeneration liegt mit dem Vorschlag des Nationalrats eine faire und bezahlbare Lösung auf dem Tisch. Er sichert den Ausgleich der notwendigen Senkung des BVG-Umwandlungssatzes von 6,8% auf 6% für die Übergangsgeneration. Die Politik soll jetzt endlich einen Schritt vorwärts machen und eine für die Versicherten faire BVG-Reform verabschieden.